Abgeordneter Wolfgang Kerstel. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Vielen Dank für die Einleitung, weil ich glaube, dass es für die und zuseher sehr sehr wichtig ist, dass wir das auch erklären. Ich fand zuvor diese allgemeine Debatte statt, wo man sehr allgemein die Kritik der Opposition gehört hat und man gemeint hat, es wäre ein Fake-Budget. Jetzt geht es genau um das konkrete Budget, nämlich für die einzelnen Ressorts. Wie viel Geld bekommt das Parlament, wie viel Geld bekommt das Bundeskanzler und wie viel Geld die bekommt die Volksanwaltschaft etc. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, es zeigt sich somit sofort schon alleine jetzt aufgrund der Struktur der Diskussion, dass dieser Vorwurf der Opposition, es handelt sich um ein Fake-Budget, einfach ins Leere geht. Ich möchte mich in meiner Rede auf zwei Organe hier besonders konzentrieren. Das eine ist das Parlament als oberstes Organ und das andere ist das Bundeskanzleramt. Meine Damen und Herren, beim Parlament geht es darum, wie viel Geld investieren wir hier in die Demokratie. Und ich möchte hier einen Spruch von Herrn Benjamin Franklin hier zitieren. Eine Investition in Bildung bringt immer noch die besten Zinsen. Und diese Bildung in der Politik ist für mich die Demokratie. Die Demokratie muss weiterentwickelt werden und die Demokratie muss ausgebaut werden. Und wer, wenn nicht unser Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist hier der berufenste. Er als Historiker ist derjenige, der weiß, wie wichtig Demokratie für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Und daher hat er, dies, hat er, die, daher hat er das Parlament auch durchleuchten lassen, durch eine externe Firma, und hat damit das Parlament auch neu aufgestellt. Er hat eine Einheit geschaffen, die heißt das Demokratikum. Und mit diesem Demokratikum setzt er auf etwas auf, was eine Vorgängerin von ihm schon gemacht hat, nämlich die Parlamentspräsidentin Frau Brammer. Und damit zeigt er auch, dass es uns nicht darum geht, uns zu unterscheiden von anderen, sondern es geht darum, dass was gut ist, auch weitergeführt wird. Und das, was die Frau Brammer als wirklich hier als ihr Vermächtnis hier zurückgelassen hat, ist die Demokratiewerkstatt. Die Demokratiewerkstatt für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrlinge und Lehrlinge. Lehrlinge und Lehrlinge hat die Frau Präsidentin Bures ausgebaut und Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka baut es nun weiter aus für alle Gesellschaftsschichten, egal ob jung oder alt, ob vom Schüler, bis zum Universitätsabsolventen für alle Gesellschaftswichten und nicht nur in Wien, sondern auch hinausrollen in alle Bundesländer und Bundesländer, weil das Parlament ist für alle da, meine Damen und Herren. Daher, das ist ein wichtiger Schritt, den wir in diesem Jahr setzen oder in den nächsten Jahren setzen und das wird mit diesem Budget nun ermöglicht. Zweiter Punkt, den ich, auf den ich gerne eingehen möchte, ist nun das Bundeskanzleramt. Ich möchte gerne eine, eine Diskussion, die wir im Budgetausschuss zu diesem Thema hatten, hier nochmals aufbringen. Die Sozialdemokraten haben den Herrn Bundeskanzler gefragt, wie es denn nun mit seinem Personal ausschaut in der Kommunikation. Und der Herr Bundeskanzler hat damit die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, wie der Bundespräsident, das ist die Zusammenfassung aller äh, Organe, äh, die für die Öffentlichkeitsarbeit im Bundeskanzleramt zuständig sind, wie das aufgebaut war. 2007 wurde dieser Bundespräsidentspressedienst von Bundeskanzler Gusenbauer ins Leben gerufen. Er hatte damals knapp über 50 Mitarbeiter eingestellt. Dann wurde dieser Bundespräsedienst weiter ausgebaut und zwar unter Kanzler Faymann auf 65 Mitarbeiter und unter Kanzler Kern bereits auf 101 Mitarbeiter aufgestockt. Meine Damen und Herren, was hat Kanzler Kurz gemacht? Er hat das Erste gesagt, nein, dass wir müssen die Aufgaben auch sachlichen äh, Punkten zuführen. Er hat den Bundespräsidenten-Pressedienst als solchen aufgelöst und er hat auch, obwohl es sehr schwer ist, dass man Beamte auch wieder entfernt, trotzdem ist es geschafft, dass man diese Anzahl aus dem Bundespräsidenten wieder reduziert. Nunmehr gibt es nur mehr 98 Mitarbeiter und er zeigt damit, dass es ihm wichtig ist, dass man schlanke Strukturen nicht nur darüber redet, sondern dass man Vorbild selbst ist. Und in dieser Form ist das ein Budget, das wir in der Ausgabenstruktur schlank, effizient und dorthin bringen, wo es wirklich notwendig ist. Vielen Dank.